Wir spielen jetzt mal kurz Banker. Ja? Also schon mit anderen Worten, ich Kunde, Sie Banker. Ich möchte einfach, dass das jedem mal wirklich klar wird. Das ist natürlich etwas übertrieben, aber was ist die Rolle eines, eines Bankers? Was für eine Aufgabe hat er? Ich möchte gerne sein Geld verlangen. Also wenn Sie das Sein mal weglassen, dann gebe ich Ihnen absolut recht. Weil sein Geld ist das nämlich schon mal gar nicht, was er da verleiht. Aber, richtig, genau. Was noch? also nicht dass Sie nur verkaufen wollen. Dass Sie nur verkaufen wollen? Richtig. Jo. Leider mittlerweile, da sind Sie schon mal ein Stadium weiter. Ja, die meisten äh, haben eben eher im Kopf gehört, ich bin da schon seit 30 Jahren Kunde und deswegen meint er das gut mit mir. Jetzt mal ganz kurz von der Definition her. Was macht ein Kaufmann? Der ja, erstmal muss er muss nur einkaufen, damit er was verkaufen kann. Wenn wir in Hamburg das nehmen, klassisch äh, Kaffee oder Tee, ja, dann guckt er, dass er in China seinen Tee möglichst billig einkauft und guckt, dass er den hier, keine Ahnung, in der Teeboutique am Neuen Wall für ganz viel Geld weiter verkauft. Das ist der Kaufmann. Bankkaufmann, Sie sagten es schon, der kauft Geld ein, ja, möglichst billig. Und verkauft es möglichst teuer. Von daher kann das Ihr Freund sein oder nicht? Gerne. Ja, jetzt die große Frage: Ich komme jetzt. Sie spielen jetzt Banker. Wir machen das ganz kurz. Mal gucken, wie gut Sie sind. Ich ordne Sie dann kurz ein, ob Sie weiterhin hinterm Schalter bleiben, ob Sie das Zeug zum stellvertretenden Filialleiter haben, zum Filialleiter oder zum Vorstand. Ja, übertrieben, aber damit das wirklich äh, den Kopf geht. Also ich habe 100.000 Euro. Die habe ich in der Tüte und komme damit zu Ihnen an den Schalter und sage, Mensch, ich möchte hier mein Geld deponieren, anlegen. Sie sind jetzt die Banker, was empfehlen Sie mir? Einfach in die Runde schmeißen, verkehrt machen kann man nichts. Einzige, was Ihnen passieren kann, dass Sie keine Karriere machen. Das, was Sie fragen, ist für wie lange. Okay. Das ist sehr verbraucherfreundlich, aber für Ihre Karriere der Bank abträglich. Sie bleiben weiter am Scheiter erstmal. Ja, dann empfehlen Sie ja natürlich das Anfangkotto zu packen für 1%. Ja, schon besser. Das das jetzt, ja, wobei Sie immer noch zu verbraucherfreundlich sind. Ja, aber das ist von 1%, bei einer Inflationsrate von zwei ja. ist Aber was halten Sie von einem Sparbuch, wo Sie nur 0,35 zahlen müssen? Das macht ja keiner mehr so blöd, das sind die Leute. Oh! Haben Sie eine Ahnung! <lacht> Ich habe ja erzählt, dass das diejenigen, die das machen, Sparstoff zu Hause haben. Ja, ja, aber okay, also wie gesagt, mit der zweiten Äußerung haben Sie das Zeug in Richtung stellvertretender Filialleiter. So, aber wer will hier Karriere machen? Wir wollen also die Liste raus und gucken, was muss ich noch verkaufen. Ja, das wird leider von Ihnen erwartet. Das ist überhaupt, um Ihren Job zu behalten, aber ist schon mal gut. Wenn auch. Ich würde mal versuchen, durch geschickte Fragestellungen zu probieren, was das für ein Typ ist, wie risikofreudig und entsprechend dann meine schicken Pakete anlegen. Ja, aber auch das wird standardmäßig mittlerweile von Ihnen erwartet. Das müssen Sie, das gehört zum, damit Sie überhaupt Ihren Job behalten. Also ich merke schon, Sie sind sehr kundenfreundlich eingestellt. Merken <lacht> hat noch einen Schlimmeren? Ja, mal richtig! Irgendwie so anlegen lassen, das Geld, dass er da so schnell nicht wieder rankommt, dass jemand mitarbeiten kann. Ja. Das ist schon, ja das geht schon in die richtige Richtung, ja. aber was, was könnten Sie ihm so, was, Sie, was jeder von Ihnen kennt und jeder hat, was Sie ja, ja, aber die wollen ja, Bausparvertrag, ja das ist schon mal gut, da ist auf jeden Fall direkt eine Provision fällig, aber ja. also Sie sind immer noch viel zu human, wirklich mal ganz hart, ganz plastisch, also lange Laufzeit, Was ja. ist etwas mit Fonds, und ja. die Versorgungslücke nochmal aufklären. Ja, ja. Und Steuer optimieren. Das ist schon mal gut. Okay, ich meine, das ist vollkommen richtig. Aber noch ein ganz einfaches Produkt. Was so einfach ist, wo Sie sagen, hat sowieso jeder. Ein Bingo! Jawohl! 0% Guthabenzinsen und ich kassiere noch eine Kontoführungsgebühr. Wow, das reicht also schon mindestens mal für den Filialvorstand. Ja, ja, Frau Direktor, genau. Ja? Also Vorstand noch nicht ganz, jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt, ne, Girokonto, zahlt der Kontoführungsgebühr kriegt keine Zinsen für. Perfekt. Jetzt komme ich eine Woche später nochmal zu Ihnen, diesmal mit einer leeren Tüte. Und jetzt sage ich zu Ihnen, ich brauche unbedingt 100.000 Euro. Jetzt seien Sie ganz vorsichtig, der gleiche, weil der. der gleiche Kunde, ne, ich wieder, Plastiktüte wieder dabei, will 100.000 brauche ich kurzfristig, ganz kurzfristig. Jetzt seien Sie, spielen Sie nicht mit Ihrem Job. Was würden Sie mir jetzt empfehlen, Leiden. um Vorstand zu werden? Was denn? Leiden. Ja, Sehr gut, ja, aber in welcher Form? erste Frage ist ja, haben Sie Sicherheit? Ja, das, war Aber das ist schon alles zu kompliziert. Ich möchte ja einfach, das soll ja auch für Sie als Angestellten, das soll ja der Bank wenig Arbeit machen. Es soll ja mit ganz wenig Arbeit ganz viel Ertrag erwirtschaftet werden. Na? Ja, auf jeden Fall müsst ihr einen Kredit aufnehmen, weil wenn ich die Kontogebühren abziehe, hat er gar keine 100.000 mehr drauf. Hier der, das ist schon mal sehr, sehr gut. Also, das reicht auf jeden Fall, ja, so. Ähm, Nordgebiet, Norddeutschland, Filiale, also Leitung, ja? Jetzt treiben Sie das nochmal auf die Spitze. Das ist schon mal richtig gut. Aber das ist jetzt wirklich noch das i e tüpfelchen hier oben drauf. Dann fällt mir ja nur noch Überziehungskriff Bingo! Er hat doch das, das Zeug für den Vorstand. Ja! Genau! Sie machen mit ihm ein zweites Girokonto und reiben ihm 100.000 Überziehungslinie ein. Wie genial ist das? Null Risiko? Und 15 kassieren. So, da gibt es noch immer noch was draufsetzen, nicht? Überziehungskredit für 10.000 und den Rest noch die hier! Äh, oh, ja. das, das reicht für Bundesbankpräsidenten. Überspitzt, aber das sind Dinge, die habe ich in der Praxis schon erlebt. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und äh, ich freue mich über jeden Kommentar.